Wir haben hier den Funktionsgraph einer quadratischen Funktion gegeben und kennen außerdem den Scheitelpunkt, der die Koordinaten minus 2 und minus 1 hat. Okay, ihr habt ja in einem anderen Video schon gelernt, das ist einfach eine Normalparabel, die wurde nach links verschoben und zwar um zwei Einheiten und um eine Einheit nach unten. Wenn wir jetzt also die Funktionsgleichung haben möchten, dann haben wir das so gelernt. Wir schreiben hier x plus 2, weil es um 2 Einheiten nach links verschoben ist. Und um eine Einheit nach unten verschoben heißt minus 1. Der Parameter klein a, den habe ich in dem Fall vorgegeben, der ist einfach 1. So die Funktionsgleichung in diese Form die bekommt einen ganz speziellen Namen. Das nennt man nämlich die sogenannte Scheitelform. So, warum heißt das Ganze Scheitelform? Ich kann aus dieser Funktionsgleichung meinen Scheitelpunkt ablesen. Also die minus 1 ist die y-Koordinate. Und die 2 sehe ich hier nur mit umgedrehten Vorzeichen. Aber aus der Scheitelform kann ich immer auch den Scheitelpunkt ablesen. Und das Ganze findet ihr auch in eurer Merkhilfe. Ich zeige euch ganz kurz wo. Und zwar habt ihr hier die Scheitelform gegeben. Die ist a mal x minus, jetzt steht hier xs, das ist der Scheitelpunkt, Koordinate des Scheitelpunkt ist y ist. Also wenn wir das auf unsere Aufgabe von gerade eben übertragen, wäre a1, xs wäre minus 2 und ys wäre minus 1. Und dann folgende Übungsaufgabe für euch. Ihr seht hier den Funktionsgraf der Parabel g. Den Scheitelpunkt könnt ihr hier gerne ablesen, den müsst ihr nicht berechnen. Eure Aufgabe wäre es mal, die Funktionsgleichung in Scheitelform zu bestimmen. Einen kleinen Hinweis gebe ich euch noch. Der Parameter klein a ist 1. Viel Erfolg! Also, ich kenne den Scheitelpunkt mit den Koordinaten 3, 2. Das hier muss mein xs sein, also die x-Koordinate des Scheitelpunktes und das hier ist ys. So und dann weiß ich, dass die Scheitelform allgemein, allgemein lauten muss, das steht in der Formelsammlung, a mal x minus xs hoch 2 plus ys. Mein klein a, das muss ich in der Aufgabe angeben oder ich kann das durch einen dritten Punkt irgendwie ähm, zeigen, das muss in der Aufgabe klein 1 sein. Also das konntet ihr jetzt nicht zwangsläufig wissen, aber man sieht es ungefähr am Verlauf des Funktionsgraphen. Und man kann auch so sehen, wenn ich 1 nach rechts gehe, gehe ich hier 1 nach oben. Okay, so dann müssen wir einfach nur noch diese ganzen Werte einsetzen. Also a ist 1, x lassen wir stehen, minus xs ist 3 und ys ist 2. So, und das wäre dann wieder eine Funktionsgleichung in Scheitelform. Dann kommen wir eigentlich schon fast zum nächsten kleinen Schritt. Oftmals ist es nämlich so, dass ihr Funktionsgleichungen in Scheitelform gegeben habt und ihr sollt die allgemeine Form der Funktionsgleichung bestimmen. Also wir rechnen von der Scheitelform in die allgemeine Form. Warum macht man das? Naja, die beiden Formen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Zum Beispiel kann ich in der allgemeinen Form immer meinen Y-Achsenabschnitt ablesen, also mein klein c. Das geht in der Scheitelform nicht, dafür kann ich in der Scheitelform meinen Scheitel ablesen. Und je nach Aufgabenstellung ist eben manchmal die allgemeine Form gesucht und manchmal die Scheitelform. Was ihr aber auf jeden Fall machen, also können müsst, ist das Umrechnen von der allgemeinen in die Scheitelform. Und wir schauen uns jetzt an von der Scheitelform in die allgemeine Form so, ich nehme dazu einfach mal die Funktionsgleichung von gerade eben also y ist gleich 1 mal x minus 3 hoch 2 plus 2 das Umrechnen funktioniert einfach, indem ihr jetzt die Klammern auflöst und alles zusammenfasst, was es zusammenfassen gibt dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Wege Wer zum Beispiel mit den binomischen Formeln bewandert ist, der darf gerne diese Klammer mit Hilfe der binomischen Formel auflösen. Wer das nicht kann, dem zeige ich jetzt einen anderen Weg, der auch immer funktioniert. Und zwar folgendes. Erster Schritt. Wir machen eine große Klammer und lösen jetzt einfach mal die Potenz hier oben auf. Also hier steht eigentlich nichts anderes als x-3 mal x-3. Das hoch 2 gibt an, wie oft ich das mit sich selbst multiplizieren muss. So, dann schließen wir die große Klammer und schreiben plus 2. Dann müssen wir im nächsten Schritt diese Klammern ausmultiplizieren. Auch das beherrscht ihr wahrscheinlich schon, ich zeige es euch trotzdem nochmal. Man rechnet im ersten Schritt x mal x und x mal minus 3 und im zweiten Schritt Minus, im dritten Schritt minus 3 mal x und minus 3 mal minus 3 so den Rest übernehme ich einfach also einmal große Klammer erster Schritt x mal x ergibt x hoch 2 dann folgt x mal minus 3 ergibt minus 3x so dann bin ich schon beim ersten blauen Pfeil minus 3 mal x ist wieder minus 3x und dann habe ich mit dem letzten blauen Pfeil minus 3 mal minus 3, das ergibt Achtung, häufiger Fehler, plus 9 und die plus 2 übernehme ich dann geht es weiter, indem wir die Klammer auflösen da hier nur einmal davor steht, ist es jetzt relativ simpel also ihr rechnet einmal x x2 einmal minus 3x und so weiter das behaupte ich geht im Kopf weil sich da einfach überhaupt nichts ändert okay, also was ihr auch vorher hätte machen dürfen wäre das hier zusammenfassen minus 3x minus 3x machen wir jetzt einfach an der Stelle also wir rechnen minus 3x, minus 3x ergibt minus 6x. Und dann könnt ihr rechnen 9 plus 2. Und das ergibt 11. So und jetzt habt ihr es also geschafft, die Funktionsgleichung von Scheitelform in die sogenannte allgemeine Form zu bringen. In der allgemeinen Form kann ich jetzt wieder ablesen mein a, b und c. Den y-Achsenabschnitt ablösen und in manchen Aufgaben ist einfach genau dieses Wissen von euch gefordert. Okay, dass ihr euer Wissen ein bisschen festigen könnt, habe ich euch Übungsaufgaben mitgebracht. Löst doch mal diese drei Funktionsgleichungen in die allgemeine Form auf. Drückt auf Pause, ich zeige euch dann anschließend die Lösungen. Viel Erfolg! So, wir machen das ein bisschen aufwendiger, weil es da häufiges Fehlerpotenzial gibt. Also fangen wir mal an mit Aufgabe A. Der erste Schritt wäre jetzt entweder die binomische Formel oder aber wir schreiben erstmal Klammern aus, indem wir die Potenz auflösen. Also zweimal jetzt unbedingt eine große Klammer setzen x minus 3 mal x minus 3, große Klammer schließen, plus 1. So, nächster Schritt. Wir lösen die Klammern von innen nach außen auf. Also müssen wir mal zunächst diese beiden Klammern ausmultiplizieren. Auch das schreibe ich nochmal kurz hin, das funktioniert. Erster Schritt, x mal x, Zweiter Schritt, x mal minus 3 dann minus 3 mal x und minus 3 mal 3. Okay, die große Klammer nehmen wir nochmal mit. Rub, x mal x ist x Quadrat. Minus 3x, minus 3x. Plus 9. Große Klammer zu. Plus 1. So, jetzt könnt ihr entweder zunächst das hier zusammenfassen oder einfach gleich die Klammer auflösen. Also wir müssen jetzt das mal das rechnen, das mal das, das mal das und das mal das. 2 mal x hoch 2 ergibt 2x hoch 2. Minus 3x mal 2 sind minus 6x. 6x und 9 mal 2 ist 18 und hier hinten steht noch die plus 1, dann fassen wir zusammen, also in dem Fall darf ich das zusammenfassen und die Zahlen. Minus 6, minus 6 ergibt minus 12x und 18 plus 1 sind 19 und dann habt ihr hier jetzt eure allgemeine Form. L Aufgabe B mache ich jetzt ein bisschen schneller ohne die Erklärungen. Ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Okay, was an der Aufgabe vielleicht ein bisschen fies war, war das Minuszeichen hier vorne, weil ja keine Zahl dabei steht. Aber letzten Endes muss hier stehen, minus 1. Also müsst ihr auch am Ende alles mit minus 1 multiplizieren. Deshalb kommen hier diese negativen Vorzeichen raus. So, dann noch Teilaufgabe C. Hier kommt gerne jetzt die Frage, warum steht hier plus 2x? Naja, also 2x plus 2x ergibt 4x. Und dann mal 0,5 ergibt dann wieder 2x. Okay, das war's erstmal zum Thema... Scheitelform und von der Scheitelform in die allgemeine Form ist wirklich ein Thema, das häufig drankommt. Ähm, ihr bekommt dann nach und nach ein bisschen Sicherheit rein und dann geht es relativ zügig. Und wie schon gesagt, wer möchte, darf auch gerne diese Klammern hier immer mit der binomischen Formel auflösen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Lern Video. Bis dann!